Ja, hier, hier badest du. Oder Dusche sogar, ne? Ja. Die to to Toilette ist daneben da. Muss man filmen. Das kann ich auch nicht Ja, jetzt sind wir in der Dusche. Nur mal, oder im Bad. Hier die Zahnpasta. Friesend Wasser. wichtig, Fre freien Bad. Zum Duschen, zum Waschen, nur ohne Spiegel, also mit dem Rasieren, muss einfach funktionieren. Da kannst du nicht leben. Und hier, die Teile. Aber, ja, ist einfach fantastisch, dass wir das mal so live sehen da. Danke dem Lieber, dass du uns da wo er hat. Das will ich schön. Das macht das auch. Hast du <lacht> Wahnsinn. Und wo ist der Mann? Mann ist unterwegs vielleicht auf Aber. dem Feld. Guck mal, ein, ein Weg wird gerade gebaut hier. Ein Weg wird gerade gebaut, ne? Vom Naturleben, die. <lacht> Was machst du? Machst du kaputt? Machst du das nicht kaputt, bitte? Ja, ein ja. Oh ja, hat, er hat großes Land. Da ist der Mann. Guck mal, da ist der Mann. Da. Ich Ich also, also macht jetzt die jetzt eine Straße da, ja? Ja, es wird eine neue Straße gebaut. Nee, ja. kalt, ne? Mhm. Und warum da äh, ja, vielleicht so ein Weg, damit ein Traktor hier kommen kann. Aber der muss ja hier mit dieser Brücke bauen. Ja, richtig, ja, der kommt noch, ja? Mhm. Es kommt noch. Hier, guck mal, Reis hier kommt hier raus, ja? Ah. So, kommt hier raus, es ist jetzt ist noch er. zu jung. Mhm. Es ist noch, noch Flüssigkeit drin. Mhm. Wenn du da drückst, da kommt ja weiße Flüssigkeit raus. Ja. Druck mal eins, da kommt Flüssigkeit raus. Oder vielleicht noch keine Flüssigkeit. Noch keine, noch keine. Ja, es kommt hier noch, ja noch. Hier. Die Die noch. Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> Ja. Oh, sie? Manchmal, manchmal macht der auch so, schön, er Tamunya schon ja mal den Sonnenaufgang hier ja. durch die ja okay. mal so ja was für ja. die hier, die ja ja, vielleicht finden die auch schon irgendwie Insekten zwischendurch zum also. Fressen oder vielleicht äh, Pflanzen, ja. So habe ich auch früher zu meiner Kindheit auf Reisfelder gespielt mhm. und haben auch die Libelle gefangen, ja. Ah, ja. Und haben wir auch schon Libelle gegessen früher. Ja. Es ja, wird toll. gegrillt, ja. ja. ja und, und das hat uns geschmeckt. Als Kinder haben wir uns darüber ah, sehr gefreut, ja. Ja. So ist gut Thomas, du guckst immer deinen Weg, nicht dass du dann auf Fels runterfällst. Futter. Das ist der Mann. Ja. Für Futter, so für die Kuh. Nach ja. vorne hat er sagen. Ne. Ja, so viele Chilis hier. Auch die Bewässerung, Wasser, kommt aus dem Berg. ja eine wieder eine andere familie ist gerade vorbereitet für die nächsten Anpflanzung. Thomas läuft vorsichtig auf dem Fußweg, weil man auch in den Fels dann reinfallen kann, wenn man nicht aufpasst. Hast du mitbekommen? Ich hab nur Verbesserung gehört, oder wird vorbereitet für dich. Ja. Ich hab, hab gesagt, ja. Ich gesagt, der läuft ordentlich. Also so. Konzentriert. Konzentriert, ne, genau. Alles, schnell läuft, das muss Ja. Da hinten ist eine Moschee. Da hört man gerade auch schon die Koranlesung aus den Lautsprechern von, von der Umgebung, ja. Und der Umgebung des Ortes sind auch schon einige Moschee da, einige Moscheen. <lacht> back to Germany and send the man the building mm -hmm. yeah, from the Eine Schule von hinten.